Als die Welt stillstand, als wir alle den Atem anhielten, haben wir nicht vergessen, Chancen entstehen durch Bewegung. Ich will diese Chance nicht verpassen. Beenden wir den Stillstand. Wir brauchen Antrieb. Antrieb für etwas Neues. Neue Ideen. Neue Menschen. Neue Möglichkeiten. Jeder kann etwas leisten. Leistung ist mein Antrieb. Denn ich will etwas erreichen. Als Lehrer wünsche ich mir beste Bildung. Als junger Mensch wünsche ich mir mehr Mut für Innovation. Als Europäer wünsche ich mir Freiheitsrechte in ganz Europa. Also, nie gab es mehr zu tun.